Herzlich Willkommen hier im Löwenzahn Fanclub. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn hier gibt es die neuesten News rund um Fritz Fuchs, Keks und Berstadt. Genau, eure Lieblingssendung im ZDF. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal und äh, da gibt es noch diese Glocke, denn erfahrt ihr immer, wenn es neue Videos gibt. Jo! Es ist ja Zeit. Sie sind gerade aus Afrika zurück oder auf dem Weg wieder zurück nach Bärstadt. Unsere lieben Bärstädter. Yasemin war in Afrika, Fritz war natürlich in Afrika und Herr Klute. Zusammen haben sie ein Special gedreht, Löwenzahn in Afrika. Drei Folgen werden das wohl werden. Für nächstes Jahr, dann feiern wir 40 Jahre Löwenzahn. Wow! 40 Jahre Löwenzahn. Bin ich schon so alt? Meine Güte. Ja, ähm, ich denke mal, es wird im Oktober passieren. Wenn das ZDF das nicht früher, aber eigentlich ist Oktober so der Geburtstagsmonat von Löwenzahn. Dieses Jahr ja. 39 Jahre. Meine Güte. Ganz schön lange her. Ja, wir feiern auch Geburtstag. Und zwar den 15. Geburtstag feiern wir dieses Jahr. Im Sommer Ende Juli hier in Berlin machen wir wieder ein Löwenzahn-Fan-Treffen für alle Löwenzahn-Fans, also auch du oder du oder du kommt nach Berlin. Ich würde mich sehr freuen. Es gibt wieder eine Löwenzahn-Ausstellung. Natürlich ihr könnt die Original- ähm, die Original-Latzhose von Peter begutachten oder auch Pascholkes Hemd. Genau. Also kommt nach Berlin. Ich würde mich freuen, nähere Infos in den nächsten Tagen auf der Webseite oder ähm, bei Facebook oder auch im Löwenzahn-Fanclub-Forum. Schaut mal vorbei und kommt vorbei. Das ist auf jeden Fall wichtig, kommt vorbei. Es ist kostenlos, kommt vorbei. Ich würde mich freuen. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Also, 40 Jahre Löwenzahn. Was meint ihr? Was müsste es geben? Was fehlt euch? Also mir persönlich fehlt ja zum Beispiel eine Spielzeugserie. Habe ich ja schon öfter in den Videos erwähnt. Eine Spielzeugserie von Löwenzahn. Von mir aus Fritz, Paschulke, Keks, so. Playmobil oder sowas in der Art, so eine Figuren Zum Nachspielen, dem Bauwagen dazu. Ne? Dazu vielleicht noch ein Polizeiauto mit Götz. Super. Ich denke mal, ich bin nicht mehr die Zielgruppe. Ich bin viel zu alt. Aber ähm, ich denke mal, das wird die, die Kleinen unter euch bestimmt gefallen, wenn man die Abenteuer von Fritz und auch andere Abenteuer nachspielen könnte. Leider hat es bisher nicht geklappt. Ich habe viele verschiedene Spielwarenhersteller angeschrieben. Da heißt es immer, oh, wir haben unsere eigenen Leute, die sich das ausdenken. Wir brauchen keinen Input von außerhalb. Schade. Tja, ja. Wenn ihr noch Ideen habt, wo welcher Spielwarenhersteller man anschreiben sollte, dann schickt mir mal eine Mail an sascha.löwenzahnfanclub.de Ich mach's, schauen wir mal, mal, vielleicht haben wir mal Glück. Oder gibt es da draußen jemand bei euch, der einen 3D-Drucker hat? Ja, dann lasst uns doch mal ein paar labern. Vielleicht können wir uns das selber basteln. Das wäre super. Ne? Ich habe schon was angeleiert, ich muss mal gucken, ich bin jetzt noch nicht so drin in dem ähm, cut programm was man ja dazu braucht. Aber Ideen habe ich schon und ich hätte auch jemanden mit einem 3D-Drucker, der aber wenig Zeit hat. Also wir sind gerade dabei, mal für mich, dann kann ich euch das mal zeigen, was ich mir da vorgestellt habe und ob es vielleicht euch gefällt. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir oder schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde das gerne mal lesen, ob, ob ich der Einzige bin. Vielleicht bin ich auch der Einzige und alle anderen sagen, nee, sowas brauchen wir überhaupt nicht. Es reicht, wenn es im Fernsehen läuft. Na gut. Also, meine Idee ist eine Spielzeugserie von Löwenzahn zum Nachspielen. Mit einem kleinen Herr Klute. Super. Und ein Kiosk zum Beispiel. Also, ich bin, bin ein Kind der 80er. Also, ich hatte ja die He-Man and the Masters of the Universe. Die hatte ich. Und äh, Mask und wie heißen sie alle? Transformers. Ähm ich fand das immer toll, so eine Figuren zu haben. Und dann... Ähm, was ich nie hatte, weil es ziemlich teuer war, war zum Beispiel Castle Grace Carl. Also die Burgen dazu. Und ich fand das immer toll, wenn man die Figuren und dann konnte man dazu die Burgen kaufen oder das Zuhause von he -Man. Wow! Das äh, stelle ich mir eigentlich lustig vor, wenn man halt die einzelnen Figuren von Löwenzahn kaufen könnte. Dazu noch den Bauwagen. Wow! Mit abnehmbarem Dach und dann kann man da... Also das, das stelle ich mir schon interessant vor. Dann kannst du da drinnen den Schreibtisch stellen oder den Wintergarten und die Klappe vielleicht öffnen. Meine Idee. Was habt ihr für Ideen? Was gibt es? Was könnte es geben von Löwenzahn? Weil es gibt ja im Augenblick nur das Löwenzahn-Magazin vom Blue Ocean Verlag genau. Das erscheint ja auch regelmäßig und ähm, das war's. Bisher gibt es nichts mehr. Und ich hoffe, zum 40. Geburtstag gibt es mal wieder was Neues. Denn wir Löwenzahn-Fans brauchen neue Sachen. Ne? Und jetzt nicht irgend so ein Blödsinn wie ein ähm, Karabinerhaken, wo Löwenzahn draufsteht. Tut mir leid. Also Universal-Fans, das war eigentlich nichts. Wir brauchen keine teuren Produkte, wo irgendwo was draufsteht, von wegen Löwenzahn. Ich brauche kein Insektenglas, ähm, nur bei der Löwenzahn draufsteht und das kostet 15 Euro. Das Ding gibt es auch für 5 Euro ohne Name. Also brauche ich das nicht von Löwenzahn. Und leider hat sich das auch gezeigt, dass es gar nicht läuft. Deswegen gibt es die Produkte ja auch nicht mehr. Das einzige von denen, was es äh, was interessant war oder was ich niedlich fand, war der Keks-Schlüsselanhänger. Habe ich nirgendwo gesehen. Also noch nie in real Sie wollten mir ein paar Verlosungsexemplare zuschicken. Ist nie passiert. Ja, habt ihr so einen keks Keksschlüsselanhänger mal kaufen können? Also bei mir gab es nirgendwo. Ich habe in Berlin rumtelefoniert, bei den Läden, die die Dinger haben sollten, aber es gab nirgendwo einen. Also ich habe keinen bekommen. Und das fand ich sehr schade, weil ich äh, sammle ja so ein bisschen die Löwenzahn-Fanartikel, die Geschichte zu löwenzahn und äh, sowas hätte mir gefehlt in meiner Sammlung. Na klar, kriegt man es jetzt im Online-Shop beim ZDF, glaube ich. Da, die haben ein paar bekommen. Aber ich finde, der ist zu teuer. Bin ich ehrlich, das ist mir eigentlich zu teuer. Ne? Jo, ähm, ja, mehr gibt's nicht. Also ich hoffe, 40 Jahre Löwenzahn, das gibt man ein bisschen wieder einen Push und es passiert was und ich ähm, hoffe auch neben den drei Folgen den Sonderfolgen von Löwenzahn dem langen Abenteuer gibt es noch etwas im ZDF oder auch im Kika vielleicht wieder eine lange Nacht aber diesmal mit Fritz Fuchs, der am Bauwagen sitzt sowas habe ich mir vorgestellt ähm, seit der ersten langen Nacht mit Fritz aber da gab's da haben sie plötzlich die mittendrin Geschichten abgeschafft ich meine sowas sowas kann man doch nicht machen irgendwelchen äh, äh, komischen Reporter äh, auf die Straße zu schicken und komische Fragen zu stellen, finde ich nicht so toll. Und ich denke mal, die langen Nächte werden von den älteren Fans geguckt, nicht von den Kindern. Oder irre ich mich da? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich ja auch da total falsch. Aber ich glaube, die langen Nächte, gerade wegen der Uhrzeit, das haben die Älteren geguckt. Und wenn man die Älteren... Da kann man doch eine Zwischengeschichte machen. Ich meine, das haben wir mit Peter ja auch geschafft. Ne? Und äh, da kann doch Fritz am Bauwagen sein. Mal so eine kurze Geschichte. Das muss man natürlich planen. Wenn man ähm, sich erst kurzfristig dazu entscheidet, eine lange Löwenzahn nachzubringen, mit fritz hux vielleicht auch ein paar Klassiks, äh, das kann man auch mit Fritz machen, ähm, dann muss man das im Vorfeld planen, weil... Im Oktober wird nicht mehr gedreht. Im Winter wird er ja nicht mehr gedreht. Da, da hat Fritz frei. Ne? Beziehungsweise ist im Synchronstudio oder hat andere Termine. Das muss man jetzt planen. Und ich hoffe, da kommt noch was. Liebes ZDF-Team, Grüße nach Mainz. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr hier in Berlin. Es wäre sehr schön. Und äh, ja, lasst euch mal was einfallen zu. 40 Jahre Löwenzahn. Ich meine, das ist ja eine Zahl, das schafft man ja kaum noch heute mit irgendeiner Sendung. 40 Jahre Löwenzahn, das ist was Besonderes. Das müssen wir feiern. Lasst uns zusammen was feiern. Ich komme auch nach Mainz. Gerne. Gut, muss man dem Ganzen zusammenpacken. Also ich komme nach Mainz und wenn ich nach Mainz komme und ihr feiert da, dann möchte ich eine Löwenzahnausstellung da machen. Denn 25 Jahre Mainz, mein erstes Treffen mit Peter Lustig... Wenn ich daran zurückdenke, ich war so, so aufgeregt. Ja? Erstens geht es nach Mainz. Zweitens ist es eine Veranstaltung vom ZDF. Das heißt, boah, man kann endlich was erfahren über die Sendung. Das war ja 2005. 2004 haben wir angefangen mit der Löwenzahn-Webseite. Ähm, also dem, dem Löwenzahn-Welt hieß das ja noch, meiner meiner Fanseite, da stand ja noch gar nichts drauf. Ganz, ganz wenig Information. Und ich war super aufgeregt. Endlich nach Mainz und eine, eine, eine Veranstaltung vom ZDF, da müsste es doch Informationen rund um die Sendung geben. Was meint ihr, wie enttäuscht ich war, als ich gesehen habe, wie der ganze Aufbau dieser Veranstaltung war. Also, liebes ZDF, wenn ihr zu 40 Jahre Löwenzahn, was plant, bitte, bitte, ladet mich ein, ich bringe die Sachen mit, ich bringe die Poster mit, ich bringe die Latzhosen mit, ich bringe alles mit, wenn es irgendwie möglich ist, ihr müsst mir da ein bisschen helfen, aber lasst uns das zusammen machen, das wäre super, weil das ist besser für die Fans und ich denke mal, das macht den Leuten Spaß, einfach mal zu sehen, oh, was gibt's da, von Löwenzahn gab es so tolle Poster, ihr wisst es selbst. Ich habe ja von euch ja? und von Crescendo Media. Ja? Äh, es gab so viele Fanartikel, es gab vieles, was man einfach zeigen könnte. Und ich denke mal, den Leuten macht Spaß, wenn jemand da ist, der auch was darüber erzählen kann. Ja? Ihr hattet bei 25 Jahre Löwenzahn eine tolle Bühnenshow. Ja, die Physikanten, super toll, kann man auch machen so als Auflockerung. Aber es muss auch Infos zur Sendung geben. Ja? Ihr hattet äh, Infos über Laser, weil gerade das Löwenzahnspiel, spiel äh, das PC-Spiel rausgekommen ist, über Linsen, Laser und noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da gab es Informationen. Ja, das war's. Ja? Denn die arme, äh, arme äh, Tischlerfirma, äh, die da oben ganz kurzfristig aufgebaut hat und mit den Kindern gebastelt hat. So kleiner löwenzahn Löwenzahnaufsteller. Super, aber das war kurzfristig, das hat man gemerkt. Die haben sich das ganz schnell überlegt, ah, wir machen das mit. Und da ja, ist ein Tisch, da machen wir das und das. Sowas muss mehr sein. Das muss mehr zur Sendung sein. Ich mache doch ein Fest zu Löwenzahn. Ja? Löwenzahn ist über übers Wissen, aber zum Geburtstag von Löwenzahn sollte man aber auch was über die Sendung machen. Lasst uns das zusammen machen. Jo. Sollten wir nächstes Jahr äh, hier in Berlin auch nochmal ein Fan-Treffen machen, dann, wenn ihr Bock habt auf sowas, dann schreibt mir. Ich habe viele ältere Fans, die mich letztes Jahr besucht haben. Wir waren sehr gut besucht. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Sowas mache ich gerne, aber nur, wenn das Interesse da ist. Ne? Das macht ja keinen Spaß, wenn man bei zwei Leuten ist der Aufwand etwas sehr groß. Und ich möchte euch ja auch darüber erzählen, über mein Löwenzahn-Fan-Dasein, über die Sachen, die ich erlebt habe, über Löwenzahn. Ja, nicht nur über mich, ich bin unwichtig. Aber einfach das, was ich was ich in den ganzen Jahren rausgefunden habe, was, was das ist interessant, finde ich. Und ich denke mal, mein Feedback war bisher, es ist, interessiert auch andere Leute. ja. Und ähm, das möchte ich gerne mit euch teilen. Dafür ist es da. Ich möchte nicht... Ich möchte euch die Sachen zeigen. Das ist meine Intention. Nicht ich bin wichtig, sondern die Informationen über Löwenzahn. Die Sendung ist so wichtig, so, so toll. Deswegen mache ich das Ganze. Es geht nicht um mich. Es ging nie um mich. Es soll um Peter Lustig gehen, um Guido Hamasfar, um Sanam, um Helmut, um die ganzen... Darsteller, um, um die Geschichten zu den Darstellern. Wann habe ich sie getroffen? Wie habe ich das? Da gibt es die mir viele Sachen und das möchte ich weitergeben. Und dafür seid ihr wichtig. Ich mache das für euch. Ein Fantreffen lebt davon, dass die Fans da sind. Ist doch klar. Aber, ja. Wenn ihr nächstes Jahr, also dieses Jahr 15 Jahre Löwenzahn, kommt nach Berlin. Nächstes Jahr 40 Jahre Löwenzahn. Wenn wir da was machen sollen, nochmal ein Fan treffen, schreibt's mich. Schreibt's mich, ja, natürlich, ich kann gut Deutsch. Schreibt's in die Kommentare, schreibt's per Mail. Sascha Also, schreibt's per Instagram. Genau. Sucht mal nach Creative Valley, das bin ich. Da findet ihr auch Fotos von Löwenzahn und so eine Sachen. Da poste ich immer so verschiedene Sachen. Also nicht nur Löwenzahn. Auch über Clown Sashi und so eine ganzen Sachen. Aber auch Löwenzahn. Also, wenn ihr auf Instan Instagram dabei seid, ich spreche es immer falsch aus, dann schaut nach Creative Valley. Mit K geschrieben Krea Kreative Valley. Ne? Das bin ich. Da findet ihr die neuesten Fotos zu Löwenzahn, zum Löwenzahn Fanclub, aber auch zu anderen Sachen von mir. Und äh, ja. Da findet ihr auch äh, ein paar Fotos von Guido und von Sanam, die auch fleißig aus Afrika gepostet haben. Vielen Dank und viele liebe Grüße. Und ähm, wer bei Facebook unterwegs ist, der kennt die Löwenzahn Fanclub Facebook-Seite oder auch die Fanseite Löwenzahn Fans. Schaut danach, kommt rein, lasst uns was schreiben. Ich würde mich freuen. Und da findet ihr auch immer die neuesten News oder bei uns. Wer ganz oldschool ist bei uns im Forum, das Löwenzahn forum geht darum, geht es aber nicht nur um die Klassikfolgen, sondern um alles, der kann gerne mal auf die Webseite kommen, www.löwenzahnfanclub.de, mit OE, Loewenzahn natürlich, und äh, da findest du auch den Link zu unserem Forum. Jo, das war's eigentlich soweit. Ähm,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 Wir wollen uns dieses Jahr sehen. Kommt bitte nach Berlin. Ich möchte euch sehen. Ähm, ja, also es gibt viele Leute, Knochen, der uns die Datenbank äh, zusammengeschustert hat. Ähm, Georg, ein wichtiger Teil zur Entstehung der Löwenzahn-Geschichte, Löwenzahn-Fanclub. Georg war derjenige, der ein absoluter Peter Lustig-Fan ist und war.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 dieses Jahr auch zum 15. Geburtstag vom Löwenzahn-Fanclub. Seid dabei. Und äh, ja, ihr könnt mir Löcher in den Bauch fragen. Ähm, ich versuche, alles Mögliche, was ich weiß, mitzugeben, euch zu erzählen. Und äh, ja, es macht mir Spaß. Ich zeige euch gerne die Fanclub-Sammlung. Und wenn ihr noch Sachen habt von Löwenzahn, bitte schmeißt sie nicht weg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 Ähm, wo genau, weiß ich noch nicht, ob wir es im Fanclub Garten machen. Ähm, vielleicht machen wir es mal woanders. Schauen wir mal. Ist noch nicht ganz sicher. Wir sind gerade am Plan und äh, viele liebe Grüße an alle Darsteller, viele liebe Grüße an alle jung gebliebenen Fans. Kommt vorbei, hier nach Berlin, Flixbus oder sonst wie kommt mit der Bahn. Ist hier alles nicht mehr ganz so teuer. Ich hoffe, viele Gesichter von euch zu sehen. Das einzige worum ich bitte, meldet euch an. Damit ich weiß, wie viele Leute kommen, damit ich damit rechnen kann, damit, weil es müssen genug Sitzplätze da sein. Ja, also, wenn ihr kommen wollt, gerne. Schreibt mir eine Mail. Hallo, wir sind, äh, weiß nicht, zwei, drei, einer, keine Ahnung, ein Hund. Kunde dürfen auch mit. Also, schreibt uns an und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Meine Familie und mich, äh, ich und meine Familie, Dankeschön, der Esel nennt sich immer zuerst. Äh, würde sich freuen, wenn ihr dabei seid. 15 Jahre Löwenzahn-Fanclub kommt her. Ähm, nächstes Jahr 40 Jahre Löwenzahn. Wir freuen uns auf die Specials aus Afrika. Und mal sehen, was da noch kommt. Schreibt mir in die Kommentare oder per E-Mail, was ihr gerne für Fanartikel haben würdet, was ihr von der Idee haltet, wegen, wegen äh, Spielfiguren zu Löwenzahn. Habt ihr einen 3D-Drucker? Wollen wir noch was zusammen machen? Alles Mögliche. Ne? Also, seid dabei und...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 Wer das das? das, das, das, das.